Ich bin Jan Jonas Karl Lorenz, ich komme aus Sachsen-Anhalt und ich bin derzeit Abiturient. Ich bin der Tim, ich bin Lehrer an der Gesamtschule für Deutsch und Politik und Wirtschaft. Ich heiße Anna Hetterich und ich studiere momentan VWL im Master in Heidelberg. Mein Name ist Karl-Kanzler-Walter, ich bin Student in Frankfurt. Mein Name ist Lena Ennenke, ich bin 25, habe 2018 meine Ausbildung zur Bankerfrau abgeschlossen. Ich bin Leandra Frei, bin Wirtschaftsjuristin und ja, bin heute hier. Am meisten interessiert mich vor allem das Thema Krypto und digitaler Euro. Da werden ja auch, glaube ich, zwei Workshops zu gemacht hier. Einfach die ganz vielen unterschiedlichen Workshops, um reinzuschnuppern, um mal die verschiedenen Themen ein bisschen besser kennenzulernen, das ist so mein Highlight. Ich bin für Geldpolitik und bin mal gespannt, was Praktiker dazu sagen. Super viele aktuelle Themen dabei und es interessiert mich eben sehr, welche Auswirkungen zum Beispiel der Ukraine-Krieg auf die Geldpolitik haben. Natürlich auch für meine Schülerinnen und Schüler, dass ich da ein bisschen was in den Unterricht mit einbringen kann, erhoffe ich mir einfach heute neue Impulse. Das Highlight sind natürlich die beiden Town Halls, auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt. Mich interessieren so seine persönliche Meinung zu den aktuellen Themen und auch über die Inflation und sowas. Müssen wir sicherlich mal darüber sprechen wie man die aktuelle Inflation stoppen kann, wie da die aktuellen Entwicklungen sind, aber auch so, so ähm, moderne Theorien wie die Modern Monetary Theory. Naja, mich würde interessieren, damit hatte ich mich auch beworben, ähm, wie er vor den aktuellen Herausforderungen und den vielen Abwägungen, die ja durchaus politisch sind, zur Zentralbanksunabhängigkeit steht. Also ob das ein Konzept ist, das er noch irgendwie für zeitgemäß hält.